So, Runde 2, nachdem wir uns schön ausruhen konnten und viel Zeit hatten, drüber nachzudenken. Genau, wir haben uns die Anträge jetzt äh, nochmal ausführlich durchgelesen nach dem ja. ersten Podcast. Ähm, hatten dafür ungefähr 20 Minuten Zeit. So, so ungefähr, ja, also. Genau, eigentlich also. wollten wir unterbrechen, aber jetzt hat es doch anders entwickelt. Ja, so ist das, so ist das. So ist das, so ist das mit dem Leben. Manchmal kommt es anders. Derweil ich weiß es, was du denkst. Derweil ist die erste Hälfte schon in der Post-Production und wir machen auf, einfach aufphonik produziert für uns. auch äh, genau macht die Arbeit, die wir nicht können. Also unser amateurhaftes Hallen wird sicherlich drin bleiben, aber möglicherweise geht das ein oder andere Rauschen weg. Mal gucken. Die mal machen mal da gucken. so Voodoo. Die machen Voodoo mit das machen MP3-Dateien. Das machen sie gut. Äh, tolles Projekt, unterstützen. Ja, äh, stimmen wir dafür. Wie überhaupt alles, was aus Trittloff-Schmiede äh, äh, kommt, ist zu unterstützen. <lacht> ja, das, der Abschnitt wäre Geschlechter- und Familienpolitik. Ähm, da wäre das jetzt äh, Wahlprogrammantrag 25. Familie hat viele Gesichter. Ja, ein sehr gemein, allgemeiner Antrag. Äh, ja, natürlich, kann man unterstützen. Unterschiedliche Lebensentwürfe, individuelle Formen und gleichberechtigtes Zusammenleben, ja. Das entstammt dem Berliner Wahlprogramm? Dann sowieso. Ähm, und der Antrag ist eigentlich auch ziemlich gut. Es ist ziemlich allgemein gehalten, wäre vielleicht auch was fürs Grundsatzprogramm. Ja. Ähm, kann man aber auch ins Wahlprogramm übertragen, auch wenn jetzt nicht so direkt Forderungen an diesen Teil des Antrags geknüpft sind. Nee, aber es ist zumindest nur Aber es ist schon mal ein gut, guter gute äh, Wertekodex. Genau, gut, gute Grundlage für unsere familienpolitischen Ideen. Genau. Das Gleiche kann man im Prinzip auch vom nächsten Antrag sagen, WP 026. Auch der ist aus dem äh, Berliner Wahlprogramm freie Selbstbestimmung und äh, freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität und Orientierung, ähm, keine der, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechterrolle. Genau, der enthält auch eine konkrete Forderung und zwar, dass zum Beispiel im Pass nicht mehr das Geschlecht aufgeführt werden soll, beziehungsweise dass eben eine Einordnung durch den Menschen, der das, äh, sich den Pass ausstellen lässt, selbst vorgenommen werden darf. Ja, auch das, äh, dann möchte ich Eichhörnchen werden. Ja, wenn ein Eichhörnchen möglich ist, aber ich glaube Eichhörnchen ist dann nicht so, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es im Amts. <lacht> Every Pony should be allowed to be a squirrel. <lacht> ja, nee. Ähm, man, man hört langsam, Torben trinkt Mate. Ja, aber pur. Ja, wir trinken hier pure Mate. Genau. Ja, also WP 26, ja, auch gut, auch zuzustimmen. WP 27, freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens. Also das finde ich nicht in Ordnung. Unfug. Ja. Ja. Unfug. Ja. Wir sind ein wir sind ein abendländisches, christliches Land mit Traditionen und Werten und äh, das geht gar nicht. Nee. Ja. Vollkommener <lacht> Humbug, natürlich, klar. Ja, Zustimmung. Zustimmung auf allen Fronten. Klar, also... Auch der ist wieder. Äh, ist, ist egal, wer mit, mit wem verpaart ist, das muss eben die gleichen finanziellen Bevorzugungen erhalten oder strukturellen Bevorzugungen wie ja. jeder, jedes andere Lebensmodell ja. eben auch. Das vollkommen unterstützenswert. Jetzt sind wir uns zu einig, es sind zu gute Anträge. <lacht> ähm, ja, WP28, freie Selbstbestimmung und Familienförderung. Ja. <lacht> ja. Äh, worum, worum geht's hier? Ähm, gleichwertige Anerkennung von verschiedenen Lebensmodellen, also eben zum Beispiel äh, ja, Lebensgemeinschaften jeglicher Art, äh, wo, wo, wo schwächere Menschen zum Beispiel versorgt werden, sehe ich hier gerade. Familienpolitiker Ja, jegliche Lebensgemeinschaften, die füreinander Sorge tragen. Ich glaube, der erste, der war noch so eine Art Einleitung, weil das äh, kommt mir jetzt so ein bisschen doppelt vor zum ersten, ja. aber ähm, der erste war wirklich nur so ein, so ein denke ich, grobe Einleitung und das hier ist jetzt quasi, oder die, die drei sind jetzt diese Ausfertigung vom ersten ein äh, ja. Äh, Antrag. Ja, auch den, also WP28. Genau, Lebensmodell. gleich. Bei ja, vor allem auch, ja schon sind wir raus aus der familiengeschlechterpolitik wie keine quote kein keine nicht, Quote. nichts nichts wo es da wird der popcorn faktor in dem bereich am landesparteitag aber still sein ja schade eigentlich wird wahrscheinlich schnell durch hm. durch abgestimmt ja mal schauen umwelt und naturpolitik wäre der nächste bereich umwelt, umwelt. genau ich bin ja nicht für umwelt Nee, ich mag, mag meine umwelt nicht <lacht> <lacht> Äh, ja umweltpolitik im land brandenburg wp 032 ja und erster antrag umweltpolitik ist ein äh, bisschen geschwobel finde ich ja. also sagt nichts so richtig aus ähm, soll wahrscheinlich eine einleitung sein zum umweltprogramm ähm, ist Ach. aber auch nicht so super gut. Ja, hätte man irgendwie schöner schreiben können, glaube ich. Schade, jetzt ist aber auch nicht so großartig. Ich denke mal, ja. es ist besser als nichts für den Anfang. könnte man auch noch verbessern im Laufe der Zeit, bevor äh, die Wahlen sind und wir das Wahlprogramm fertig haben müssen, glaube ja. ich. Sich ähnlich. Okay. wp 033 nachhaltigkeit und beständigkeit ja da geht es darum dass man mit den ressourcen verantwortungsvoll umgeht die wir zur verfügung haben und dass wir versuchen sollten für unsere nachfolgenden generationen die ressourcen schonend zu verwenden und eben nicht zu verprassen, wie wir es heutzutage tun dass man versucht in ähm, irgendwie die, die, die auf nachwachsende oder regenerative ressourcen zu setzen und äh, bei einem, also ja nach also kann man ja also es ist, ist, ist vollkommen in ordnung auch, so, denke ich auch. also, also ist die frage ähm, was wir mit denen machen die keine generationen keine nachfolgenden generationen in die welt setzen die dürfen weiter verpassen <lacht> <lacht> <Nicht>? <lacht> Oh, Na ich gut, dann, dann, dann, dann lasse ich das jetzt auch mit meinem Kursen Also Also nee, guter Antrag. Eigentlich eher nicht. Ja, <lacht> guter Antrag ja, äh, ja. guter Antrag kann man so lassen. Bei 34, bei ähm, Antrag Nummer 34, Weiterentwicklung äh, des Landesinformationsgesetzes. Das deckt sich ja auch mit den Forderungen nach, ähm, also das ist im Prinzip Umweltinformationen ähm, eine Bringschuld sind der Behörde, das deckt sich ja auch mit den Forderungen zu Open Data, die ja. wir vorher schon hatten. Ich ja. weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Also ich denke mal, da wird schon relativ viel veröffentlicht, aber ob das dann maschinenlesbar ist und so. Es gibt Sachen, die, ich glaube, beim Bodenschutzrecht, ich weiß aber nicht mehr, ob das noch der Fall ist, konnte man sogar, ich weiß nicht genau, wie das nach Parzellen gegliedert war, ob das, wonach, aber man konnte nach Bodenverunreinigungen schon online suchen. Das war eine ganz hässliche Webseite mit einer ganz grottigen Suchmaschine. Aber es war zumindest im Netz gewesen. Also hm. da gibt es auf jeden Fall schon viel. Und ja. Unterstützenswerter Antrag auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, Ausbauen das Ganze aus Genau, genau. Sein. Das gleiche kann man im Prinzip zu BP35 sagen. Verbandsklagerecht für Umweltverbände. Ja. Ja. Ja. Das ist vernünftig. Also ja. Ja, wahrscheinlich äh, nicht nur für Umweltverbände. Also gut, das passt jetzt natürlich in den Umweltbereich, ja. aber. In anderen Bereichen kann man sich genauso Verwandtsklagerecht wünschen. Ja, so bei Verbraucherschutz zum Beispiel, wo es äh, mhm. ist auch sehr wünschenswert ja, ist. Ja, genau. Nicht überall, äh, also es gibt schon durchaus einen Grund, dass man Popularklagen nicht zulässt, sondern dass man schon selber betroffen sein muss. Aber die Umwelt äh, hat selten das Geld, um sich einen Anwalt zu nehmen. Und deswegen, ja, wenn ein Eichhörnchen klagen will oder ein Pony, dann... Schwierig. Genau, wird schwierig. Verbandsklagerecht für Umweltverbände, ja, unterstützenswert. Der nächste Antrag, wp 036, Luftverschmutzung reduzieren. Nein, Lichtverschmutzung. Äh, Entschuldigung, Licht. Licht. Ja, natürlich Licht und nicht Luft. Äh, die Luft kann weiter verschmutzt werden. Wir kümmern uns um die Lichtverschmutzung. Ähm, nein, schätze, Seite ist natürlich ein. Also, ja, ich sehe es als, als, als, als legitimes Anliegen. Und man muss sich ja auch halt vorstellen, ob das wirklich so effektiv ist unter auch anderen Gesichtspunkten, also jetzt nicht der Lichtverschmutzung, sondern halt auch der Energieverschwendung. In der Regel sind ja Straßenlaternen irgendwelche Natriumdampflampen, die da mit ein paar hundert Watt ballern, was halt durchaus effizienter wäre, wenn man Bodennah. LED. bodennah mit led also wirklich nur die bereiche anstrahlt die man sehen muss Wir strahlen momentan einfach ein riesen flächen aus und das voll. aber um, hier geht es ja um die lichtverschmutzung und es ist klar für also dass autobahnen jetzt nicht beleuchtet werden müssen das ist in köln übrigens ähm, die regel ähm, das ist vernünftig weil alles was auf einer autobahn unterwegs ist sollte in der regel so ausgestattet sein dass es leuchten kann da, okay, bei Landstraßen sehe ich es ähnlich, aber es ist halt im innerstädtischen Bereich, vor allem, wo man zu Fuß geht, ja, ich glaube nicht, dass das halt geht, so, das ist, wow. also man, man, man kann es reduzieren und, man ja, man kann ja. da auch noch ziemlich viel verbessern, also, ja, man kann sich auch vorstellen, ähm, mit, mit Hilfe von, ähm, Bewegungsmeldern oder sowas irgendwie nicht äh, extra anzumachen, wenn da nichts los ist in einem Ort oder ist Kann man auch noch Energie sparen und so weiter. Ja. Ja, ach, ich ja, ja. kann man zustimmen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mache oder ob ich mich da einfach enthalte. Das weiß ich noch nicht. Ja, ist nett. Ja, es ist das Anliegen ist auf jeden Fall gut, ist. das kann ich durchaus nachvollziehen. Es nervt ja auch, dass man in der Stadt keinen vernünftigen Sternenhimmel sieht. Ne? Ja, also ähm, das, das ist. Die. Das ist schon. Ja, aber das ist natürlich ein egoistisches Ziel. <lacht> also, Astronomie interessiert ja, die lernt das ganz schön. Ja, garantiert. Der nächste Antrag, WP037, freier Zugang zu Naturschönheiten, Erholungen in freier Natur. Tja, das ist ein. Ja, das Anliegen finde ich jetzt nicht sonderlich. Ich frage mich, ob das jetzt so ein bisschen auf die griebnitz geschichte auch anspielt. Ähm das erscheint mir irgendwie der nächste Antrag zu Ach so, sein. Da okay. geht nämlich um die Privatisierung großer staatlicher Flächen. Ah, ja, ja, ne, so also, freier Zugang zu Naturschönheiten. Jein. Ähm, ich gehe gerne wandern <lacht> und das äh Problem ist, da wo Menschen sind, ist selten ein pfleglicher Umgang mit der Natur zu beobachten. Und auch wenn man hier in Brandenburg im Wald geocachen geht oder auch äh, spazieren geht, trifft man auch häufig äh, Anzeichen von hochentwickelter Zivilisation in Form von äh, leeren Alkoholgefäßen und anderen Müll wie Kühlschränken und Autoreifen. Also so ein häufig ist die dass der freie zugang zur natur eben auch äh, gleichzeitig verbunden mit der vernichtung also sicherlich ja ich finde ja, den zugang sollte es geben aber es ist halt durchaus also daneben muss man gucken wie man das regelt also mit mit, mit wegen ob man es vielleicht dann doch äh, ja ich weiß es nicht also klar grundsätzlich bin ich dafür aber es ist halt immer nur so eine frage man muss ja nicht eine asphaltierte Straße ins Nein, um Naturschutzgebiet Gott, ja. bauen, damit da jeder mhm. ähm, äh, Biberdämme ähm, gucken, kann. gucken kann oder auf Biberdämme-Partys -Biber feiern kann. Ja. Aber ansonsten ja, ja, kann man unterstützen. Denke schon. Der nächste Antrag WP 38: Keine Privatisierung großer Flächen. Tja, ich bin sowieso kein Freund von Privatisierung, also, äh, ja, und es ähm, ist halt das Problem, wenn und wenn Wälder verpechtet werden oder sowas, dann das hat, dann gibt der Staat natürlich dann auch ein bisschen Verantwortung ab. Und, ähm, ja, ich habe ein Problem, wenn, wenn größere Naturflächen in dem Sinne der Öffentlichkeit dann vorenthalten werden können. Mhm. Also wir hatten das in der Schweiz, wo äh, nicht in der Schweiz, in Österreich, wo schöne Kletterrouten in Felsen eingeschlagen waren, wo man wunderbar hätte klettern können, aber die Wiese, um zu dem Felsen zu gelangen oder zu der Felswand zu gelangen, klettern ist da auch durchaus erlaubt, die wurde eben an einen Bauern verpachtet, der sagen wir so, ziemlich energisch darauf beharrte dass äh, diese We wiese keiner kreuzt und entsprechend konnten wir da nicht hin äh, im griebnetzsee haben wir den spaß mit den mit dem uferweg der dann hm. äh, zugemacht wird wie ja. wassergrundstücke und solche geschichten ich finde das sind, ja es bringt einen haufen cola für den start aber ist halt auch ein wie gesagt, Verlust, äh, großer Verlust so für ja. die Gesellschaft irgendwie wenn man das der Zugriff entzieht also ich, ich finde es gar nicht weiter schlimm wenn wenn jemand da irgendwie ähm, ein Haus baut und das als seinen Privatbesitz ansieht aber das trotzdem öffentlich zugänglich macht oder so aber das machen ja nur sehr wenige ja also ich sehe da auch ein großes Problem. Und das Zäune, Problem. weniger Zäune. Ja. ja. aber muss doch alles abgeschlossen sein. <lacht> also der Pöbel darf doch nicht über den, nee, also ich finde, ja, den Antrag kann man, kann man unterstützen. Also für dich, für dich unterstützen, aber ich bin da ja sowieso, dieses Privateigentum und so und, ah. <lacht> ja. Der nächste Antrag. WP040 Stärkung regionaler Anbieter und Versorgungsstrukturen. Ja, den Antragstext finde ich jetzt erstmal nicht problematisch. verstehe auch nicht, war nicht so ganz genau, ähm, was damit jetzt alles gemeint ist. Wenn ich könnte mir so denken, so gerade so Wasserversorgung, ähm, regionale Infrastruktur... Was gehört dann dazu? Weiß ich nicht. Ja, aber grundsätzlich bin ich auch dafür, dass, äh, dass bestimmte Sachen, das ist halt auch wieder so irgendwo eigentlich so ein Wirtschaftsantrag eher, weil, ja. ja natürlich müssen wir viele Versorgungsstrukturen regionaler gestalten. Das ist gerade im Kontext der, der des Umweltschutzes sehr, sehr, sehr wichtig, aber... Ähm, ich frage mich gerade, wo, worauf bezieht sich dieses äh, Ausbau lokaler öffentlicher Infrastruktur? Ja, Vielleicht genau. Das ist die Ver Versorgung äh, mit regionalen Gütern oder wie? Ich weiß es, das ist eben genau das, was ich auch meine. Also grundsätzlich, ähm, mit mir fallen da halt viele Sachen ein. Ja, man kann da mit Lebensmitteln anfangen. Das ist ein bisschen. Was halt, wo halt die Frage ist, inwieweit da Einfluss genommen werden kann. Also ich meine. Ja. Wir können nicht Lidl verbieten, Gute. seine Produkte anzubieten. Wobei da steht auch nichts von Lebensmitteln oder so. also Das ist wirklich ähm, ja. ziemlich knapp und äh, uneindeutig, der Antrag. Ja. Finde ich ein ähm, bisschen schwierig. Der sagt irgendwie irgendwas aus, aber hat keinen Bezug zu Dingen. Ja. ja. Ja. No. Ich wüsste jetzt nicht, wo er schadet, also naja. Kann man sich immer hin. Ja, hin, naja, hin Gegenstimmen ich würde ich jetzt nicht. Ich überlege, ob ich vielleicht sogar dagegen stimmen würde, weil der sagt doch, der sagt da tatsächlich irgendwie gar nichts aus, weil er überhaupt keinen Bezug zu Dingen, also zu irgendwas hat. Ja, äh, regionale, naja gut, regionale Anbieter stärken, aber was hat es denn mit öffentlicher Infrastruktur zu, du vor allem zu auch tun? Es tun. ist.. Äh, das kannst du auch vor allem nicht so ohne weiteres tun. Also das ist hein, ja, Haut irgendwie nicht hin. Du kannst nicht so ohne weiteres einfach lokale Anbieter subventionieren ohne weiteres. Also da hast du halt, ja, du hast halt Wettbewerbsprobleme dann und wir sind dann sollte die EU nach unserer Landtagswahl noch existieren in ihrer jetzigen Form, dann kannst du das eh nicht machen. Du darfst nicht in den Markt so eingreifen so ohne weiteres. Gibt es genügend Methoden drumherum, aber ja. Ja, ich man kann halt die Intention irgendwie in die Richtung, in die es gehen könnte, vers versuchen... Ja, ist aber echt... Ja. Da muss man echt viel interpretieren. Also ich finde ja. den echt nicht gut gelungen. Nee, stimmt schon. Da fehlt mir echt der Zusammenhang. Hm. Ja, ja okay. Finden wir den im nächsten Antrag? Nee. <lacht> WP041, Kleingartenanlagen. Den Erhalt, naturgelegener Kleingartenanlagen und Wochengrundstücke. Das, oh, weiß ich nicht ähm, auch das, das, das ist ja ist ja fast das gegenteil von dem anderen Eben, genau das ist auch das was mich <lacht> das ist so äh, der reiche darf keine zäune blauen, aber der, der der das soll für niedrige einkommen möglich sein sich einen zaun hinzusetzen äh, ja ich weiß nicht also genau das problem habe ich so mit kleingartenanlagen aber das ist für mich irgendwie so der Muff der 50er jahre der bundesrepublik der Alten. Hm. Ich bin da aber, ja... Also, also ich finde es natürlich schön, wenn, wenn man in der Stadt wohnt und man hätte, hat da ja. ja die Möglichkeit, irgendwie einen kleinen Garten zu haben, wo man dann ein bisschen Gemüse anbauen kann und sich mal entspannen kann oder so. Ja. Aber ähm, gut, ja, erhalten, erhalten, okay, aber muss ja. man vielleicht nicht unbedingt ausbauen und äh, schon gar nicht irgendwie ins Land ziehen damit. Nee, also ich glaube auch, dass man dass man eher irgendwie auf kollektiv nutzbare... Flächen und äh, sowas setzt, als dass man jetzt irgendwie anfängt, überall Parzellen zu machen. Also da, da bin ich eher dafür zu sagen, wirklich die die die die Naherholungsgebiete vernünftig zu pflegen und Möglichkeiten anzubieten, da was zu machen. Also so, ich meine, in, zum Beispiel im Bugapark gibt es ja auch die Möglichkeit, sich kleine Gärten äh, in, in kleine Gärten einfach zu begeben. Man kann sie ja da mieten oder nach rein, um irgendwie eine Feierlichkeit zu veranstalten in ja. der also was halt eben von allen genutzt werden kann. Aber ich bin ja so nicht dafür, irgendwie, dass man die bestehenden Kleingärten verbietet. der Uni um Potsdam wollen sie jetzt ein äh, kleines kleines Gartenprojekt starten, ja. wo sie ein bisschen was anbauen wollen und das ist dann von und für Studenten. Das ist auch so ein, Ja, ein. nicht na. für Wildschweine. <lacht> und nicht für Wildschweine, da soll eins Traumdrogenmord sein. Genau. <lacht> aber das war was ganz anderes. Aber ja, Kleingarten, ja, den Antrag, pff, ich würde mich da enthalten, glaube ich einfach. Hm. So, und das Nächstes. Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen, WP062. Das Pendant zur Umweltorganisationen. Ja, hatte ich, hätte ich eigentlich mit darunter da subsumiert unter Umwelt, aber ja. Gut, dann machen wir es nochmal einzeln und es äh, ist, ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Und der WP-077? Vielfalt statt Monokultur. Ja. Tja, ja. Ja. Ist, hm. Also, ja, es ist schön. Also Ja. <lacht> ich meine, Misch- ähm, Feld irgendwie oder Mischwald oder was man sich da alles so vorstellen kann, ist Mut zum Urwald, ja. <lacht> das ist besser für die, für die Umwelt auf jeden Fall und besser auch für die angebauten Pflanzen, aber eben schlechter abzuernten dann solche Dinge. Ja. Da kann man sich noch Dinge einfallen lassen. Also von daher, also ich denke, das ist sinnvoll, da für Vielfalt zu plädieren, aber äh, wird wahrscheinlich schwierig, ähm, das in unserer durchökonomisierten Welt. Äh, also es, äh, ja, aber ja, den ich, Antrag würde ich unterstützen. Jetzt, jetzt muss ich aber, ich, ich denke mal, ich muss niesen. Und jetzt <lacht> <lacht> muss ich. Band. Jetzt haben wir es auf Band. So, ich habe genossen. Entschuldigst du dich bitte bei den Zuhörern? Entschuldigung, ja. liebe Zuhörer. Denn wir sind ja vernünftig erzogen. Ja, wer weiß, ob das überhaupt jemand hört. Eben, ein machen, das, rein, das machen wir hier in erster Linie für uns, damit wir informiert sind. Genau. Wir zwingen uns, <lacht> alle Anträge zu lesen. Ja, und ähm, vielleicht hat ja noch jemand... Und Unsinn drin. darüber zu erzählen. Und sie... Ja, der Torben erzählt gerne Unsinn. Hey, es ist es ist übrigens ganz schön früh. Ähm, aber weiter. Zwei. Ja. Also Monokulturen. Du bist da unentschlossen. Ähm, nee, nee, ich bin unentschlossen. Du auf jeden willst Zeit Monokulturen <lacht> und willst möglichst äh, Monsanto-gesandte Roundup-Ready. Ja, ja. Nee, gar nicht. Nee. Ah, so. Das hat also, ich bleibe jetzt Antrag dabei. zu. Ja. Das ist zwar ein bisschen gehen. in der Realisierung, vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Da kommen wir uns später drum. Vielleicht finden wir da noch effiziente äh, Anbaumethoden. Ja, dann der nächste Antrag wäre der WP86. Oh, warte mal. Äh, effizientere Anbaumethoden, ich glaube. Ähm, aber da bin ich halt nicht in meinem Gebiet drin. Ne? Um Gottes willen, ich kenne mich mit Umweltrecht noch nicht, Umweltkram noch nicht aus. Aber ich glaube, dass es durchaus effizienter sein kann, vor allem für die Bodennutzung, wenn man eben nicht Monokultur benutzt. Also gerade... Wenn man Monokultur benutzt, musst du extrem viel düngen und, und, und, und, und also die Folgeschäden musst du ja auch reinbedenken. Grundwasser äh, ver, wird ver, vers, versetzt mit irgendwelchen Stoffen, das muss dann wieder entsprechend geklärt werden. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht Vielfalt und gegen Monokulturen, ob das nicht wirklich auch wirtschaftlich, ob das wirklich wirtschaftlich so viel nachteiliger wäre. Also da wäre ich gar nicht mal so sicher. Fällt mir gerade so ein, also das ist so gegen, aber... Das nee, ähm, das, die ist, ist, das ist äh, auf jeden Fall besser für den Boden, aber ja, ja, und das und ist auch für alle besser alle, für die Pflanzen, weil die, die, die leben ja teilweise mhm. auch in äh, Symbiose mit anderen Pflanzen mhm. und äh, schützen sich da dadurch vor Schwittlingen und so, solche Geschichten. Ähm, aber ne, man kennt ja die Erntemaschinen. Die Ante yeah, ja, klar. Ja, klar, aber so. ja, Das stimmt, das mhm. definitiv. Aber äh, ja. da können wir so ja ein bisschen zu befragen. Also auf jeden Fall unterstützenswert, aber äh, schauen wir in, mal. Der, in der Praxis muss man da noch dran arbeiten, denke ich. Ja, das, ja, das, ist, das muss, muss man da hinkriegt. Programmantag 86, Umweltschäden, Flugverkehr. Tja, also ja, das äh, ist einmal ein Element drin äh, zur Minderung der, der Lärmbelastung äh, oder Gesundheitsbelastung. Äh, Nachtflugverbot, 22 mhm. bis 6 Uhr. Da, denke ich, kann man zustimmen. Also ich denke auch, dass nicht unbedingt auf Teufel komm raus, immer geflogen werden muss und dass sich da auch durchaus äh, Spielräume gibt, um da eben Nachtflugverbote einzuführen. Das halte ich durchaus auch für sinnvoll. Ansonsten enthält der Antrag für mich viel, was eh schon irgendwo gemacht wird. Also natürlich wird auch jetzt schon, auch wenn das für für die jeweiligen Betroffenen möglicherweise nicht den Eindruck hat. Aber natürlich wird auch jetzt schon geguckt, ob der... Also es wird nicht ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten so ein Ding dann gebaut. Das ist, mag in der Summe vielleicht so funktionieren oder so aussehen, aber theoretisch gibt es auch jetzt schon die Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Theoretisch gibt es auch jetzt schon die Pflicht, äh, da eben nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen äh, Kriterien zu entscheiden. Das ist halt alles so ein bisschen... Hm ja no. also was was die Überwachung des äh, des Flugverkehrs beziehungsweise die Emissionen oder den den Lärm oder so angeht da bin ich ja d'accord das geht ja auch so ein bisschen in diese Open Data Geschichte so ja machen ich weiß gar nicht wird ja sowieso glaube ich gemacht es werden äh, es gibt ja auch verschiedene Start und Landeverfahren glaube ich wo die irgendwie lärmfreudiger sind und andere sind etwas emissionsärmer und da wird glaube ich eh schon gemessen ähm, und das sowas dann halt freizustellen wäre ja. Also, aber in der Summe finde ich den Antrag, also da vermischt halt ein bisschen was. Und ja, weiß ich nicht. Ich wäre für Enthaltung. Hm. Bin da auch äh, noch relativ unemotional emotional bezüglich des Antrages. Und ja, schauen wir mal auf den Parteitag. Ja. ja. Der Wahlprogrammantrag 097. Die landesweite Lärmkartierung. Ähm ja, hey. <lacht> Daten. Daten. Daten. Und frei verfügbar. Befreite Daten. Ja, machen. Das gleiche bitte auch mit Funkmasken. Gibt's schon. Aber katastrophal schlecht. Ähm. Ja. Allerdings äh, weniger aus Umweltgesichtspunkten bei den Funkmasten. Ich habe jetzt hier keine Angst vor der Strahlung oder so, aber einfach nur, damit ich weiß, wo ich was kriegen kann. Ähm, ja, finde ich nicht okay. verkehrt, den Antrag kann man zustimmen. Super. Äh, WP 39, ah, wir sind in der Verkehrspolitik angekommen. Schau an. Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Ausbau des Angebots freier und öffentlicher Individualverkehrslösungen. Ja, also an sich auf jeden Fall stimme ich mit fast allem da ein, ob da jetzt wirklich äh, Ausbau von ähm, oder hier diese, also es soll erstmal der öffentliche Nahverkehr überhaupt gefördert und ausgebaut werden. Vorrangregelungen gehe ich vollkommen d'accord mit. Höhere Taktung möglicherweise auch, je nach Bedarf sicherlich. Ähm, ein bisschen fraglich finde ich das mit dem individuellen ÖPNV vor allem, also das finde ich nicht fraglich, das würde ich mir gerne erklären lassen. Aber das so gerade mit diesen Elektroautos, das ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade bei diesen Elektroautos häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen der Voodoo ist, mit dem man uns davon ablenkt, dass uns irgendwie das Öl ausgeht. Ich halte das Elektroauto bis jetzt zumindest noch nicht für irgendwie die Lösung. Da sollen sie mir erstmal zeigen, dass das mit der, mit, der, mit der Energiespeicherung oder mit der alternativen energiegewinnung irgendwie vernünftig und effizient und ohne irgendwelchen dreck funktioniert ich sehe da noch nicht so wirklich die lösung unserer mobilitätsprobleme naja für den stadtverkehr kann so ein elektroauto schon ganz nützlich sein ja also gerade so leute die jetzt ein haus haben in der stadt ja. und die elektroauto aufladen können okay also die aber können halt damit aus. zur arbeit fahren und wieder zurück und ähm, von Einkaufen fahren und wieder zurück und äh, können halt damit äh, das Elektroauto mit ihrem präferierten Strom aus Wind, Wasser, Sonne, was auch immer betanken Ja. ja aber grundsätzlich klar. Also wir müssen uns um den Verkehr Gedanken machen. Ähm, so wie bisher geht's nicht. Äh, definitiv nicht. Und ähm, ja, und uns geht das Öl aus. hoch Wenn die ganzen blöden Geländewagen endlich aus den Innenstädten verschwinden, würde ich es mich auch. Wollen. Aber vielleicht fühlt sich das Öl ja immer wieder nach. Ja, ja, das wächst nach. Also da gibt's ja dann auch. Also das ist ja alles eine Verspürung. nee klar. Also den Antrag finde ich kann man unterstützen. Ja, finde ich gut. Ich, ich gehe einfach weiter. weiter. Mhm. WP 78 Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs. Ja. Ja, verdammt. Zum Beispiel wäre es unglaublich nett, wenn die Stadt Potsdam, heute war wieder ein Stadtfest am Luisenplatz, nicht die einzigen beiden Bühnen, die für, diese, für dieses komische Fest da aufgestellt hat, boom, auf deinen Fahrradweg gestellt hätte. Die gesamte Fläche war frei, aber da, wo die Fahrräder am Brandenburger Tor vorbeifahren mussten, standen eine Hüpfburg und eine Bühne. Ja, vom neuen Tor wird, wird, wird man wahrscheinlich regelmäßig plattgefahren, so wie da die Verkehrsführung ist. Ja. Ja! Ja! steht auch noch drin, dass die, also nicht nur der, die Förderung von Fuß- und Radfahrwegen, sondern auch, dass die ähm, für die für Menschen mit Behinderung eben auch geeignet sein ja. Äh, sollen. Das ja, das ist auch ein Riesenproblem, dass da auch, da finde ich, sollte zum Beispiel auch die Stadt ein bisschen mehr unterwegs sein. Ich meine, in der Innenstadt gehen sie ja eh schon Tickets verteilen wie verrückt, das finde ich ja auch gut. Ähm, dass sie da, vor allem, das fällt mir in der letzten Zeit, seitdem ich äh, Raul häufiger äh, lese oder höre und mich mit Barrierefreiheit beschäftige, ähm, auf, dass, äh, ja, gerade in der Potsdamer Innenstadt, die äh, ganzen, es sind häufig große Fahrzeuge, äh, besonders rücksichtsvoll vor den abgesenkten Bordsteinen äh, parken, was äh, dann sicherlich genial ist für Rollstuhlfahrer, wenn sie die Stufen runterfahren müssen. Weil der Porsche Cayenne da parkt. Das mag für den Porsche Cayenne-Fahrer sicherlich unglaublich bequem sein, aber es ist halt dann halt auch, da muss man halt ein bisschen sensibel sein. Ticket kostet doch nur 10 Euro. <lacht> ja, nee, also das ist äh, genau, da muss auf jeden Fall was getan werden. WP42. Zur Energiepolitik. Energie. Energie. Energie ist ja was für Captain Picard. Ja, Energie ist äh, Energie ist immer gut. Energie für die Zukunft. Tja, dezentrale, transparente, nachhaltige, partizipative Energieversorgungsstrukturen. Jep, klingt irgendwie alles gut. Also ich bei mir bringt da sofort die ganze diese Lichtblick äh, VW Kooperationsgeschichte in Kopf da äh, so kleinst kleinst Blockheizkraftwerke in Wohnungen setzen. Ja. Finde ich auf jeden Fall deutlich besser als das ähm, derzeit von unserer äh, Energierevolutionswende getriebenen Fortschrittskanzlerin, die, äh, nachdem sie die Riesenmeiler dann doch nochmal angeguckt hat und sich überlegt hat, Atomkraftwerk, Flugzeug, scheiße, da kann ja was, äh, da hat sie sich dann gedacht, Mensch, Machen wir doch nochmal wieder Riesendinger auf und bauen wir, beziehungsweise lassen wir unsere Freunde riesige Farmen bauen. Es ist halt Quatsch und dann fällt plötzlich auf, dass die Leitungen nicht da sind. Ja. Mhm. Es ist halt Unfug. Ja, ich finde auch möglichst kleine genau. Einheiten schön, möglichst dezentral, weil wenn mal was ausfällt, ja, dann kann man sowas ausgleichen. Aber es ist alles noch ein bisschen schwierig und da muss auch noch viel Entwicklung, Entwicklungs- und Gehirnschmalz Forschung reingesteckt wird, ne? ja. werden. Ja. Gerade wo du die Blockheizkraftwerke ansprichst, das sind glaube ich auch äh, keine Dinger, die man jetzt in der Privatwohnung verwenden kann, weil da muss man sich, ja, ja, doch, sagst du, aber da muss man irgendwie einen Mindestverbrauch von drei Familien haben und äh, da muss man sich dann irgendwie schon mit drei Leuten zusammentun. Ach so, ja, ja. Also drei äh, Häusern ja. irgendwie und. Aber es ist schon mal ein Anfang. Und ja. Da, da muss auf jeden Fall was getan werden. Ich denke auch, dass das sinnvoll ist. Ja, ja. also da. Wäre ich auf jeden Fall für. Und der Antrag ist ja auch recht allgemein. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ja. WP43. Ziel der Energiepolitik im Land Brandenburg. Ja. Also der erste Eintrag war wieder die Einleitung und jetzt kommt anscheinend so die Ausgestaltung dieses Antrags. Und hier geht es darum, dass eben keine weiteren keine weitere Konzentrierung auf Großkraftwerke erfolgen soll und dass eben ähm, die Ausweisung von der, der Energie oder der produzierten Energie, ähm, woraus die Energie produziert wurde, eben ähm, den Tatsachen entsprechen soll und dass da nicht irgendwie die Zertifikate äh, in Ökostrom umdeklariert werden sollen. Ich glaube, das ist alles ganz positiv, was da steht. Das kann man durchaus so stehen lassen und ins Programm schreiben, glaube ich. Ja. WP44, Nachhaltigkeit der Energieerzeugung. Mhm. Ja, also und auch wieder die so Produktion. Genau. Ja. Also, woraus produziert man Energie? Das ist natürlich hier so ein Ökostromantrag. Geschlossene ich, stoffpreisläufe oder Ja, klar, da sollten wir hinkommen. Definitiv. Ähm, und auch um uns. Selbst versorgen zu können und nicht abhängig zu sein von anderen Ländern, genau. die uns dann Gas oder Öl bringen. Oder abdrehen. <lacht> oder abdrehen. Ja. Oder alle gehen. Also 44, ja. Und 45, Ablehnung von Fracking. Ja. <lacht> hm. Also, ja. ja ich glaube, wir wollen kein Fracking. Fracking äh, ist. ist ich habe mich nur ein paar Mal reingelesen, das hört sich irgendwie so ähnlich an, wie wir testen mal, ob, ob, ob Atommüll hier in diesem Salzbau ewig hält und schmeißen die Fässer so Also es hört sich einfach dumm an. Also ich habe da bis jetzt noch nicht viel Sinnvolles von gehört. Ähm naja, man, man pumpt halt irgendwie so ein Chemiegedöns äh, in, in die Erde und äh, hofft, dass dann da Gas oder Öl rauskommt, das man dann verwenden kann. Ja. Und äh, was mit dem Chemiegedöns da unten passiert, das interessiert halt nicht mehr und ob das irgendwie das Grundwasser verseucht oder so das ist alles äh, hochgradig gefährlich äh, einfach nur um ja. Öl und Gas und so die letzten Reserven von Öl und Gas irgendwie zu bekommen und das ist äh, das scheint mir auch eine ziemlich dämliche Idee zu sein unglaublich dämliche Idee ja. ähnlich wie Ablagerung von Kohlendioxid im Boden das ist alles Unfug das äh, das ja. ist, äh, um an das alten ist. Technologien festhalten zu können. Ja, das ist genau. Das ist äh, so eine Augenwischerei wie mit dem sicheren Endlager von Atommüll. Das ist halt Humbug. Da müssen wir uns lange drum kümmern. BP-46. Hm. Gleichberechtigter Netzzugang. Netzneutralität. Yay. Für da Strom. Immer Netzneutralität, ja. Und auch für Stromnetze. Gerne. Und immer. Und Gasnetze. Frei. Ich bin für alle Netze, dass alle Netze frei sind und äh, neutral. Soweit es eben geht. Bei frei Schienennetz hat man's, äh, beim Schienennetz hat man Beim ist es ja ein bisschen problematisch. Ja, aber ich. Ja. So weit wie möglich, ja. BP47, der Ausbau von Speichermedien. Tja. Was sind das? Wären das zum Beispiel Wassertürme, das, ja, <lacht> Massenspeichermedien. Ähm, ja, also da ist auch noch viel Gehirnschmalz reinzustecken. Es gibt ja durchaus irgendwelche ich Möglichkeiten denke, aus Wind. Ähm, in den USA haben sie ein Projekt gemacht, wo sie Druck erzeugen. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau machen. Das heißt also, wenn, wenn die Windenergie nicht direkt eingespeist wird ins, ähm, ins Netz, weil sie gerade nicht gebraucht wird, und dann soll sie eben nicht verloren gehen, sondern wird irgendwo Druck, Druck erzeugt, wie auch immer genau das mhm. gemacht wird, um danach eine Turbine äh, betreiben zu können bei Bedarf. Ja. Ähm, ja, Speichermedien ja ausbauen, ja forschen vor allem. Äh, gibt da viele Ansätze. Wichtiger. Es gibt ja. die Möglichkeit, irgendwie mit Wasserstoff und Methan das irgendwie Stimmt. Ja. Ähm, zu speichern oder in Batterien zum Beispiel auch in ähm, Autobatterien, wenn man dann Elektrofahrzeuge hätte und so weiter. Ideen also gibt es ja dann viele. Äh, weit fortgeschritten ist da noch nicht viel. Und ich glaube, dieses Speichergesetz, was hier gefordert wird, soll quasi ähm, darauf abzielen, dass man solche Speichertechnologien irgendwie schneller bekommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das das wirklich tut. Ich glaube, ja. allein so ein Gesetz zu haben, das bringt noch keine Speichertechnologie. Das stimmt auch. Man könnte natürlich noch ein bisschen Geld bei den Universitäten sparen, ein bisschen die Ausbildungsmöglichkeiten und die Zugangsmöglichkeiten zu Universitäten ein bisschen beschränken. Ähm, dann wird sich sicherlich ein ja. großer Stromkonzern finden, der dann der tolle. Bundesregierung tolle Lösungen bietet. Tolle Idee ist wahrscheinlich ähm, Studiengebühren und aus diesen ja. Gebühren eben so Speichermedien finanzieren. Genau. genau, davon können ganz, wir ja Batterien dann ganz, ganz viele USB-Sticks. Genau. Ja, nee, also von der Idee her gut. Ja, von der, ich finde es auch unterstützend. Ich würde, ich stimme zu Ich, ich, bin, ich, ich bin weiß halt nicht, wie das Speichergassel aussehen soll. Ich, ich finde es halt ziemlich, ähm, auch also ich finde es nicht so toll, weil es ist halt so ein, so eine pff, gut, so Aktionismus ist das. Ja, okay. wir, wir, machen jetzt ein Gesetz und dann passiert hoffentlich irgendwas. Naja, das, das, es kann ja auch, also du kannst ja auch ein, ein Speichergesetz, in dem du, naja, stimmt. Du könntest halt, in bestehende Gesetze das einlegen. Du kannst das auch im Erneuerbare-Energien-Gesetz irgendwie das mit verankern und. In der Praxis ist es eh wichtiger, dass in, im das Grunde das braucht man halt, braucht man halt Forschungsgelder für diese Gebiete. Also, Forschungsgeld nicht in CCS und Fracking stecken, sondern in solche Sachen. Was soll der Blödsinn? Genau. No. Also ich weiß nicht, Speicher. Also den Antrag finde ich. Ja. Also es bringt nichts. Ich glaube, das bringt einfach nichts, das in Programm aufzunehmen. Ja. Das ist so eine. So ein. Hm. Der hat irgendwie keinen. Also, ja, der, man erkennt, was es soll, aber mit einem Gesetz schafft man das nicht. Ja, okay, hm. hast mich überzeugt. Wir haben Pflicht zur Einstimmigkeit, nicht wahr? <lacht> nee. nee, haben wir nicht. Nee, hast mich aber trotzdem überzeugt, ja. Ich meine, das Erneuerbare Energiengesetz regelt halt so Dinge wie: wer einspeist, kriegt ja. halt Geld. Eigentlich muss es in die Unis gehen, und die müssen vernünftig forschen können. Das ist halt auch mal das Problem. Gut, gehen wir einfach hm. weiter. Ja. <lacht> WP48. Kein Ausbau des Braunkohleabbaus. Ja. Ja. Ja. Weiter. <lacht> WP49. Einbeziehung der Bürger bei der Nutzung von Windstrom. Haha, <lacht> jetzt kommt <hier. lacht> es hier. Eh, es müsste, glaube ich, eh schon stattfinden. Also zum einen hat man, hat man als, äh, als, als Nachbar ein Klagerecht, wenn der... Nachbarn eine Baugenehmigung erhält oder hat da Einspruchsrecht? Ähm ich weiß nicht. Ähm, also, ich war ja gestern. gestern Ach Also stimmt, vorgestern die war ich ja auf dem Turm. Vorgestern war ich auf einem... Auf einem du bist also schon Lobby verseucht. Erzähl. Ich bin schon Lobby verseucht. Gestern wurde uns erzählt, ähm, dass das sehr schwierig ist, solche Dinge wie ähm, das Bürger zum also Bürgerwindparks oder sowas, ne? Mhm. Diese Idee, dass ähm, Leute sich irgendwie einen Windrad kaufen ja und äh, damit quasi Strom erzeugen und dadurch halt Geld bekommen und sich dann über ihr Windrad freuen. Das Ding ist, äh, das ist unglaublich teuer, so ein Windrad. Und deswegen äh, es ist es wohl real, passiert es nicht. Mhm. Und auch bei Gemeinden passiert es nicht, weil auch Gemeinden fehlt das Geld, so ein Hinterrad zu kaufen. Ähm, und Da muss halt immer irgendwie ein, ein, ein Unternehmen im Moment noch hinterstehen. Ist ein bisschen schade. Ne? <lacht> Ich wäre ja fast dafür, dass eine Gemeinde für einen Windrad einen Kredit kriegt, dass, dass er das Ding bauen können. Weil ja, glaub, also das, das rentiert sich ja. Irgendwann. Ja, natürlich. Überleg mal, Deutschland kriegt <lacht> doch Geld, wenn es Kredite aufnimmt. Also ja. Die ja. werden selbst abbezahlt. <lacht> ähm, ja, nee. Also ich finde den. Für mich wirkt dieser Antrag hier so ein bisschen auch ähm, auf Verhinderung. Also ähm, ich glaube, das ist heutzutage auch schon. Ich war ja nicht auf der Veranstaltung. Oder ich kann mir gut vorstellen, dass es heutzutage auch schon schwer genug ist, für jemanden einen Windrad aufzustellen. Die Einbeziehung der Anwohner und Nachbarn ist heute schon gegeben. Man kann gegen die Baugenehmigung klagen. Und das dadurch noch mehr Einbeziehung und so weiter zu unterbinden oder zu einzuschränken... Meinst du, das geht auch Verhindern? Ja. Ja, für mich ist das irgendwie so, ja, Ökostrom, ja, aber bitte nicht in meinem Vorgarten, wirkte das für mich. Also ich, äh, da habe ich gar nicht so die Bedenken. Dass die Betroffenen stärker Einfluss auf die Planung nehmen können, es muss sichergestellt werden, dass die betroffenen Kommunen finanziell von den Anlagen profitieren, okay. Ähm, das halte ich, das ist halt auch so. Ich glaube nicht, dass ich, es ein Verhinderungsantrag ist, nachdem es so steht. Nicht? Ich finde auch, also, es geht halt darum, dass, dass eben die Kommunen, Kommunen da mehr von haben, das ne? Und, ähm, also einerseits, dass es halt den Richtlinien okay. äh, nach funktioniert, aber die sind, die sind eigentlich schon sehr gut in Deutschland. Dass, wenn, wenn da irgendwie Windräder ganz nahe an Siedlungen oder sowas gebaut werden, dann ist es meistens äh, schon irgendwie, äh, geht da irgendwas schief. Also dann. Ja, ich ja, also es gibt ich ja so den Mindestabstand von einem Kilometer. Mhm. Ähm, und da hast du keinen Schlagschatten mehr. Es das heißt, ja. die Sonne steht irgendwie ganz tief. Aber dann ist es halt nur ein paar Minuten. Ja, genau, stimmt bei dem Schlag Und auch der Geräuschentwicklung, Geräusch mhm. wenn der Wind irgendwie unwünstig steht, kann es natürlich sein. Das ist von Straßen auch. Und Aber das und heißt du Genau, das heißt in anderen Möglichkeiten auch. Und äh, optisch ja gut äh, dann stell stell lieber das rauchende Kohlekraftwerk dahin ja das ist dann nicht nur optisch unschön so, klar, sondern, sondern du da und dann bräuchte es deutlich weniger könnte man dann argumentieren aber ja ist ja auch aber stimmt du hast recht ich habe ich war mich ein bisschen ähm, ich habe den jetzt nur gerade überflogen ähm, dass die Betroffenen einen stärkeren Einfluss auf die Planung nehmen können das ist so ein bisschen das was mich stört also also was vielleicht das wird das wird zwangsläufig zu so einem Verhinderungsding kommen führen würde ich schon sagen und also klar, es, es, muss, es muss mehr vielleicht mehr Aufklärung betrieben werden oder so. Aber ähm also, ich finde den Antrag an sich nicht schlecht. Aber mhm. ich höre mir den am Bundes, Ach, am Landesparteitag mal an. Ich freue mich. Also ich habe halt wie gesagt das Problem mit diesem Einfluss, mit der Einflussnahme. Das ist für mich dann ja, ähm. aber es ist ja nichts genug. also die die, die haben schon das Ziel, dass es, äh, dass es mehr... Die haben uns ja da gestern erzählt, was sie alles Tolles machen, mhm. in puncto Bürgerbeteiligung. Ähm, dass halt die ähm, Pläne ausliegen und so, und jeder da ein sich einbringen kann, und in äh, puncto Planfeststellungsverfahren und so mhm. ne? Ja, es ist halt so. Ähm... Und dass sie dann auch äh, Dinge fördern, irgendwie Projekte fördern in der Kommune und sowas. Das ist äh, ist ja alles schön, was die Energieunternehmen da so machen oder die die Windstromerzeuger da so machen. Das aber, ja. ist aber meiner Meinung nach auch der falsche Weg. Ja. Ähm, nicht die Unternehmer sollen sich aussuchen, welche Projekte sie fördern. Die Unternehmer sollen gefälligst Geld an die Kommune abführen und die Kommune soll sich dann genau. mit... In, in Gemeinschaft äh, mit ihren Einwohnern Gedanken machen, wofür sie das Geld ausgeben. Ja. Ja. Also nicht die Leute, die ja, da klar. irgendwas Tolles bauen sollen, entscheiden, das in, in welchem gibt das Geld für ja. ist. Das, geht, das ja. geht halt nicht so. Ja. Also es muss halt, es müsste halt irgendwie. Aber das ist ja wieder ähm, es müsste halt irgendwie vielleicht äh, so gemacht werden, dass da wo ein Windrad steht, äh, auch die Steuern bezahlt werden müssen. Also für ja, okay. dieses Windrad, für die Stromerzeugung dieses mhm. Windrads und dass es eben nicht abfließt oder der, der, das Geld nicht abfließt äh, dahin, wo der Firmensitz ist. Ich, ja, es ist halt wieder dieses grundlegende das Problem, dass man zum einen das Merzen, man, ja, also macht es dezentral, macht's klein, dass die Kommunen die Dinger selber bauen, macht kleine Stadtwerke, die selbstständig äh, unter Bürgerkontrolle mhm. oder Einfluss arbeiten Holt euch da gerne Investoren rein, da bin ich ja jetzt, will ich ja jetzt nicht per se gegen sein, ja. äh, aber lasst euch, die, äh, lasst euch nicht die Chefmütze wegnehmen. Ähm, ja, genau. Und ja, ja aber das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, okay, was ja. man da ähm, passt ja auch halt eben mit der dezentralen Produktion, dass halt eben nicht da Unternehmen XY kommt ein Riesenpark hinbau. Ich war bei der bei RBE im Ruhrgebiet ähm, beim Tagebau. Und da haben wir auch so eine Bustour mitgemacht, haben uns schön Schaufelradbäckerchen angeguckt. Und was haben die nicht alles Tolles gemacht? Ja, also die haben wirklich Seen angelegt. Und das ist jetzt viel bessere Umwelt als vorher. Und mhm. natürlich. Man, das ist halt. Äh, aber ja, also okay, unter den Gesichtspunkten. Ja. Ja. Okay, next one. 79, Sonnenenergie. Tja. Großflächige Energiegewinnungsanlagen durch Sonnenenergie. Ja. Und? Ich dachte, wir hätten schon aufgenommen. Nein, haben wir nicht. Na ja, sowas. Wir machen Pause zwischendurch. Jetzt ist es transparent, mhm. weil wir die Anträge auch kurz lesen müssen. Ja, also ähm, ich finde es ich find's gar nicht mal so gut, diese Wind, äh Quatsch Solarparks. Nicht Windparks, sondern Solarparks. Weil Solar braucht halt viel Fläche. Und das ist halt viel Land, was irgendwie verschwendet wird. Und es gibt so viele Dächer, die dafür genutzt werden könnten. Vermietet die Dächer, knallt die Dächer voll und macht nicht sowas. Das ist auch direkt beim Verbraucher. Das ist direkt beim Verbraucher. Das ist direkt da, wo Energie erzeugt wird, wird es verbraucht. Uns große Solarparks und so... Das aber hier steht ja Land vorrangig versiegelte Flächen. Landverschwendung. Ja. Ja. Das sollte vielleicht lieber irgendwie renaturalisiert werden, aber... Ja, klar, und äh, wo die Kommune ähm, sowas betreibt, da soll sie natürlich beteiligt werden. Ich meine, es gibt auch äh, genügend öffentliche Gebäude. Da kann auch äh, ein, Irgendjemand sich äh, überlegen, ich möchte gerne hier äh, das Landratsamt mit äh, Solarzellen vollknallen und möchte euer Dach dazu benutzen und ihr bekommt halt so und so viel Anteil, oder was ich weiß. Wie auch immer. Das sind ja viele Konzepte denkbar, aber knallt vor allem die Dächer voll. Macht sie alle voll. Macht sie voll. Das ist nur noch die Frage mit der Umweltverträglichkeit von den Dingern, wie wenn sie entsorgt werden, aber ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, äh, die relativ schadstoffarm inzwischen Inwieweit sind sie da, da ähm, was die Solarpanels angeht, äh, die Rohstoffe unendlich, so wie das Öl und so. Ich meine, Grust, der größte Anteil ist halt Sand, ne? und Zeug ja, Ich weiß es nicht ich kenne mich da nicht aus. Deswegen frage ich so doof. Hm. Weiß ich auch nicht genau. Also da ist halt irgendwie. Aber gut. Sind halt auch irgendwie Chemikalien drin und deswegen ist es wohl schwierig, die Dinge wieder zu entsorgen. Ja, aber. Die gibt man irgendwo ins Meer, da passiert schon nichts. <lacht> aber ich denke, da gibt es auch Mittel und Wege, das wieder zu verwenden und sowas. Man muss es nur mal machen. Es ist, ja. Aber das ging ja zu weit. WP 80 Lärmemissionen. Tja. Lärmemissionen. Äh, ich so klar, dass das Lärm eine Umweltbelastung ist, dass äh, Lärm ein Gesundheitsrisiko darstellt und dass, äh, dass, natürlich bei, dass das natürlich berücksichtigt werden. Das so, erfährst das einen gerade einen am eigenen Leib. Leib. Das ist, ja, das erfahre ich gerade am eigenen Leib. Baustelle, wunderbar. Macht riesen Spaß. Auf der anderen Seite habe ich eine Schule hinten raus. Das ist aber auch äh, für mich vollkommen in Ordnung. Das macht, was, macht weniger her und ein Schlagbucher. Ja, ich verstehe das mit dem Label nicht ganz, weil zum einen Einführung eines Lärmlabels, was soll da belabelt werden? Die Wohnung ist so und so viel ausgesetzt, aber hier steht ja von den Lärmquellen. Zumindest in der Begründung steht Lärmquellen. Das, das äh. ist in der Energie mit drin. Ja. Also zielt das jetzt auf die Windkraftanlagen ab? Frage ich mich. Ja. Beim unlaufenden Flug Energiesektor? Ja. Das ist Umwelt. Umwelt und Energie. also es ist Na, ist eigentlich in, im Bereich Energiepolitik jetzt eingeordnet. Aber vielleicht ist es auch nicht richtig eingeordnet. Ja, also das mit dem, mich stört so ein bisschen dieses Lärmlabel. Grundsätzlich sollte klar natürlich, Emissionsschutz ist auch Lärmemissionen und ja, kenne ich mich. Analog zum bekannten Energielebel für Kühlschränke, Waschmaschinen und Grünlampen, mm, genau, CO2-Label für Autos, sollte eine einfache Erfassung, erfassende Kennzeichnung von Lärmquellen für zum Beispiel Wohn-, Arbeitsorte, Kitas, Schulen oh. geschaffen werden. Genau, das kann ich zum Beispiel verstehen. Also ich meine Arbeitsorte, Kitas und Schulen. Okay, da kann ich von ausgehen, dass das Lärmquellen sind. Eine Wohnung ist aber ganz stark von dem Bewohner abhängig. Also wie soll ich mir vorstellen? Also wie, wie kann ich mir ein Label vorstellen, was eine Wohn- was eine was eine Lärmquelle Wohnung bemisst? Was soll das? Also das ist mir irgendwie ein bisschen rätselhaft. Also wir haben in unserer Straße so Plattenbauten, das heißt die Wohnungen sind weitestgehend identisch und äh, da gibt es einzelne Mieter, die sind Lärmquellen und andere sind weniger große <lacht> Lärmquellen und das hat aber weniger also dann Label an die Wohnung zu geben. Hm. Ja, also, weiß ich nicht, höre ich das mir ist mal Wahrscheinlich an, mehr so der Lärm, der von außen kommt, ne? Das, genau, das wäre die, die Frage, eben, ja. ja. Das eben die Frage. die Wohnung die von, belastet oder eben den Arbeitsort oder die Kita. Ja gut, aber hier steht äh, zu erfassende Kennzeichnung von Lärmquellen. Aber gut, das, das, das höre ich mir dann mal da an. Also ja. Ja. Also ich denke mal, es geht um die, äh, den Lärm, der irgendwie von außen kommt. Damit sich äh, jemand informieren kann, wie laut es ist dann hier, wenn ja. ich hier hinziehe oder sowas. Das wäre wär dann vergleichbar eher mit dem Energie Pass von, von Wohnungen. Gibt es denn schon eigentlich den Energiepass? Ist ja schon Pflicht. Also heißt der Energiepass? Jetzt. Wo Vermieter verpflichtet werden sollen, sozusagen einen Pass oder ein, ein, ein, ein Dokument vorzulegen, wo eingestuft ist, hier Haus ist top isoliert und äh, also Energieeffizienz und so weiter. und hm. Dass der eben nicht den ganzen Winter durchheizen muss. Naja gut, also der, da, bin ich noch, da bin ich mal gespannt auf die Vorstellung, mal gucken was man da so von Fragen stellen kann. Der WP81, CSS-Technologie. Ähm, CCS. C -C -S. CSS. <lacht> ja, CCS. CSS? Ja, CCS-Technologie. Ähm, ja, Ablehnung, gut. Ich sehe, dass es Ablehnung ist, ich habe den noch nicht gelesen bisher. Hm. Ich kenne um kenn ihn recht gut, den habe ich mitgeschrieben. Ja. Ah, ja, da geht es halt um die Ablehnung des. CO2-Endlagers? Des co 2 entlagers Ja. Der ist auch ähm, ist so auch geschrieben, dass nicht generell ähm, die Speicherung von CO2 abgelehnt werden soll. Von daher ist es, ist ja, denke ich, ganz gut zu unterstützen. Mh. Also, es ist äh, im Prinzip. CCS-Technologie ist eben die Verpressung von Kohlenstoffdioxid im Untergrund, um halt äh, Kohlekraftwerke irgendwie sauber zu machen. Das ist quasi so ein Greenwashing. Ja. Und ist halt Blödsinn und gefährlich. Auch die nächsten Generationen freuen sich, wenn die Kacke hochkommt. Das ja, wenn die Kacke hochkommt, dann. Wenn die Kacke wirklich hochkommen, sollte bis dann äh, bis über der also bis, bis an die Luft wie auch immer dann ist äh, schön das dann die... kippen da die Leute einfach um und dann war es das ja ist in, ist mal passiert in äh, in Afrika aber nicht in Folge eines äh, CCS Unfalls sondern weil da so eine eingeschlossene C2 Blase irgendwie unter dem See ja. war und da kam das mal hoch und dann war ein Dorf quasi ausgelöscht. Aber das ist doch bestimmt günstig und, und das ist so sauber und Klimaziele. Und ja, genau, genau. Ja, nee, also gut, zustimmen. Greenwashing -Wash für Kohlekraftwerke brauchen wir nicht. Ja. Dann stehen wir schon im nächsten Bereich. Gesundheitspolitik. Gesundheitspolitik. WP61, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, sichern. Tja, grundsätzlich, äh, Gesundheitspolitik, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, ist sicherlich ein ernstes Problem, um das man sich äh, kümmern muss, aber da bin ich jetzt, äh, ehrlich gesagt, überfordert. Ich kenne die ja auch diese ähm, Arzt in Brandenburg-Initiative äh, äh, oder Kampagne nicht. Mm. Also, da kann ich nicht viel zu sagen. Klingt soweit erstmal ganz gut. Ich glaube, das das Problem ist nicht, dass es nicht gefördert wird, sondern dass es einfach keine Leute gibt dafür. Kannst mal auch vorstellen. Mhm. Aber ja, man muss man. Das ist alles, was wir gesundheitspolitisch haben. Das ist alles. Weiter in die Bildungspolitik okay. und Inklusion. Oh. Ähm, dann hätten wir Programmantrag 65 mehr Geld für Bildung. Ja. Der Bildungsetat soll um mindestens 10% aufgestockt werden. Das ist mal eine lustige Forderung. Also, klar, warum nicht? Ich denke, dass man sich einigt darüber sein kann wenn man sich die schulimmobilien anguckt wenn man sich unterrichtsausfall anguckt und weiß der geier was das Bildungs, dass der bildungsetat sicherlich zuschuss brauchen kann pauschale forderung um 10% hoch ob das so sinnvoll ja. ist ist halt so die frage ja. also schule ist wichtig bildung ist die wichtigste investition in die zukunft ja. das, sind jetzt, das sagen sie alle Interessiert leider keine Politiker? Doch, doch, doch, doch, das interessiert sie alle. Das ist ja, ja, oberste Priorität Ja, ja immer. Sachen im ja. Sa Sagen und Machen sind, ist ja immer ganz unterschiedlich. Ja. Also den Antrag, pf, ja. Ach klar, warum nicht? Trollen, zustimmen, 10% mehr. Macht mehr raus Macht mehr raus So, und jetzt kommt nochmal Gegen <lacht> Das Gegenstück. Äh, keine Kürzungen des Kürzungs Haushalts. Äh, ja, selbstredend, weil wir erhöhen ihn ja. Wir kürzen ja nicht. Das ist doch ganz klar. Also bei beide zustimmen. Ja klar, natürlich. Nicht kürzen und erhöhen. Perfekt. Keine weitere Verbeamtung von Lehrkräften. Ja, ich weiß nicht. Das wäre WP66. Das verstehe ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es gibt ja... Also warum... Sollten wir gegen die Verbeamtung von Lehrkräften sein? Ich. Also, das, das idee das, die Idee des Beamtentums ist ja, dass, ja. dass es ein, eine gewisse Loyalitätspflicht zum Staat und seiner Verfassung und so weiter gibt. Und dass halt auch innerhalb der Strukturen ein Loyalitätsverhältnis da ist. Und ich finde das nicht verkehrt. Und es ist ja nicht so dass unsere lehrer in deutschland einer grundsätzlich äh, positiven öffentlichen meinung ausgesetzt sind sie werden auch ja gut werden sie gut bezahlt ja im verhältnis zu dem was, was, was, was so die prekärverdienenden kriegen werden sie vielleicht okay bezahlt ähm aber nee, also ich, ich wüsste nicht, warum man das wegnimmt Das ist für mich so ein Ding. Also nimmt ihnen das weg und nee. also Ich nee. glaube, da geht es halt auch darum, dass wenn jemand erstmal ver verbeamtet ist, dann ist er halt schnell äh, schlecht, wieder aus einer Position rauszukriegen. Ja, okay. Und der macht sich dann bequem dort. Das ist quasi diese... Ja, das ist... Ich glaube nicht, das dass, das, dass das zwangsläufig richtig ist und ich es finde ist das mit Sicherheit nicht zwangsläufig richtig. zeugt auch von, von diesen also es mögen sicherlich Umstände dazu führen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, dass das grundsätzlich das Beamtentum daran oder dass die Fairbeamtung daran schuld ist und ich sie mag es vielleicht minimal fördern, aber nie. Ich finde es trotzdem Nee, ich finde es trotzdem eigentlich begrüßenswert, weiter als die Verbeamte zu haben. Vielleicht wäre die sinnvollere Idee, mal diese, äh, die Verbeamtung an sich oder das Beamtensein an sich mal unter die Lupe zu nehmen, ob man da nicht was ändern sollte, dass eben Beamte eben auch aus diesem Status wieder entlassen werden könnten, oder was ich was. Mhm. weiß, wie dem so ein bisschen, aber ich bin da jetzt auch äh, zu platt, um da jetzt irgendwie, glaube ich... Weiß nicht. Nee, würde ich jetzt... Äh, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, also ich finde das, äh, ich halte das Beantwortung ja, für sehr, sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich da auch nicht so aus. Und sehr, sehr gut. Ich, aber ich kriege das jetzt... Ähm, eine Idee ist ja auch, das ist ähm, dass dass die ihre Arbeit nicht einfach niederlegen dürfen. Ja, das ist eben dieses Loyalitätspflicht-Ding. Äh, mhm. ne? also, sie genießen gewisse Privilegien, dafür sind sie eben dem Staat zur Loyalität verpflichtet. Und ich halte das bei Lehrern für sinnvoll. Ähm, man hat dann Möglichkeiten, auf äh, disziplinarischem Wege einzugreifen. Äh, mhm. Sie haben, wenn sie gegen ihre Loyalitätspflicht verstoßen, eben durchaus auch die Möglichkeit, den Status zu verlieren und verlieren damit ähm, Rentenansprüche. Das heißt, sie haben, natürlich ist das, äh, ja. wie, ne? also es, es gibt die Möglichkeit, dass du bestimmte Personen eben raushalten kannst, äh, auch, wobei das natürlich auch sehr problematisch ist. Das ist in der Vergangenheit auch sehr missbraucht worden. Aber grundsätzlich hat ein Staat, wenn er vernünftig aufgebaut ist, ein Interesse daran, loyale Mitarbeiter zu haben. Und wenn wir öffnen, wenn wir die, wenn wir die Schule staatlich organisiert haben, dann ist es sinnvoll, dass da eben nicht unten jemand sitzt, der sagt, interessiert mich doch ein Scheiß, was die da oben sagen, und eben was ganz anderes durchsetzt. Und ja, gut, kannst du so entlassen. Hm. Näher sich über das Beamtentum kann man kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch reden, ob das so sinnvoll ausgestaltet ist oder so, aber grundsätzlich bin ich ja, ein Befürworter. Ich glaube eher, ich glaub eher ähm, statt die Verbeamtung zu verhindern, müsste man nochmal gucken, läuft dann alles so, wie es laufen soll bei den Beamten? Oder? Also, ja, ich bin auch ein bisschen zu möglich, nicht ich so der bin ich bin nicht so überzeugt von dem Antrag. Nee, nee, also ich bin dagegen. Ich bin da definitiv gegen. Was haben wir als nächstes? Jetzt kommen wir wieder zur finanziellen Gleichstellung, der auch schon als Grundsatzprogramm eingereicht oh, ist und, und dafür vor vielen, von vielen, vielen uns als Stunden. ungeeignet empfunden wurde. Und hier haben wir ein Wahlprogramm. Hier haben wir ein Wahlprogramm. Tja. Mein problem mit den freien schulen haben habe ich ja schon angesprochen so ein bisschen mhm. ähm, ich finde auch dass ich das halt eben ein bisschen beißt ich also habe auch, ich auch bin, schon viele gute argumente gehört dafür und ja es gibt einige gute argumente es gibt auch einige also es gibt eine, einige argumente dafür es gibt auch einige argumente dagegen bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher ja ich höre mir das auch an also ich bin tendenziell eher gegen das aber halt es halt irgendwo klar, also es ist sicherlich kann es sinnvoll sein, konkurrierende Methoden zu haben, freie Wahl, aber ich sehe halt immer das Problem, dass dadurch Separation stattfindet, dass dadurch sich Gruppierungen immer abgrenzen, dass es eben dann nicht eine gute Durchmischung der Kids gibt, dass dadurch Vorurteile gefördert werden können und und und. Das sehe ich halt, ich wüsste halt nicht, wie man das verhindern könnte. Also, soweit halt dann eben die Schulen auswählen oder sich die Eltern entsprechend an die Schulen wenden, habe ich das Problem, dass ich, ja, überall Subkulturen gründe. Ja. Naja, wo, wobei, wenn man sagen würde, okay, ähm, jeder kann in, an jeder beliebige Schule gehen und darf nicht abgelehnt werden. Das, und ja, aber das ist halt, ja, darf nicht abgelehnt werden. Das, es sei denn, die Schule ist voll. Ja, aber, das, ja. ja. Es wird dann halt eben, ja, es wird dann halt Frau auch die gemacht. Mittel geben. Also ja, das ist deswegen, also das ist, für mich ist das nicht, ich wünschte mir, dass gerade die Kids, wenn sie noch nicht äh, indoktriniert sind mit irgendwelchen Vorurteilen, ähm, möglichst alles an Menschen antreffen können, was es eben an Menschen gibt. Und das sei heißt es eine andere Hautfarbe, da sei heißt es eine Behinderung und, und, und ich möchte, dass die Menschen, also ich glaube nur so kriegt man, so, kriegt man tolerante Gesellschaft, als wir sie heute haben, zustande. Ja. Und wenn ich die Menschen nach Einkommen der Eltern, nach Gehalt der Eltern, nach Besitzstand, nach Hautfarbe, nach ähm, Ansicht äh, religiöser Art und Weise äh, separiere, fördere ich nicht Toleranz. Ja. Und das ist halt, das ist mein größtes Problem eigentlich in der ganzen Geschichte. Ich wüsste nicht, also ich sehe da immer das Problem, dass man. Also bei uns war es ganz stark an der ich war auf einer katholischen, auf einem katholischen jungen äh, äh, Realschule, bevor ich aufs Gymnasium ging. Ähm. Und das war, das war, das war das waren, wir waren ein elitärer Haufen. Also es war ganz klar, dass wir uns total abgegrenzt haben von allen anderen Schulen. Total. Ja. Und das ist halt einfach eklig. Ja, gut, das hat mit dem Antrag relativ wenig zu tun, man sich. Ja, ja, stimmt, stimmt schon. Ja, aber das ist halt eben das Problem. Also deswegen bin ich gegen den Antrag. Weil ich das derzeit, die derzeitige Ausgestaltung von freien Schulen als Separa Separation sehe und deswegen erstmal dagegen bin. Solange da eben nicht etwas verbessert wird, solange das eben so ist, wie es jetzt ist, äh, bin ich dagegen. Da bin ich eher gegen das Modell der freien Schule. Okay. Äh, WP68, Qualitätswettbewerb fördern. Tja, auch wieder mein Antrag für freie Schulen und freie Trägerschaft. Den Wettbewerb start steigern. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr immer wieder aus dem Fenster lehnen. Jeder ist für Schule Experte, weil jeder schon mal auf einer Schule war. Oder zumindest fühlt das jeder so, da will ich nicht in die gleiche Falle tappen. Ich habe eben, wie gesagt, das folgende das das, das viel, viel gewähnte Problem mit den Schulen in freier Trägerschaft. Ähm, ich sehe aber auch durchaus die Chancen, ja ich weiß es nicht. Ähm, da höre ich mir mal an, was da kommt. Ich wäre ja bin da unentschlossen. Da fehlt es mir. Was sagst du dazu? Qualitätswettbewerb fördern? Also, ja, na, ist doch der gleiche, die gleiche Kerbe wie der Antrag davor. Ja. Gleichen Umfang auf finanzielle Forderungen durch den Staat wie in der öffentlichen Schule. Ja. ja. Der nächste Antrag, WP 69, Visitationen an allen <lacht> Schulen. Schulvisitation wird auf die Schulen in freier Trägerschaft ausgedehnt. Das äh, ja, wusste ich nicht, dass das nicht stattfindet. Ähm, ja, den würde ich zum Beispiel unterstützen. Also, weil ich habe halt eine Grundskepsis dagegen, was das halt in freien, was an Schulen in freier Trägerschaft unterrichtet wird. Es gibt da halt eben häufig, oder ich, ich <lacht> nein ich habe eben diese Befürchtung, dass da eben diese Ausgrenzungsgeschichten immer stattfinden können und ähm, ich glaube, das, ist, das passt halt auch so ein bisschen zu dem Wettbewerb. Ich meine, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, ich würde mich mal auf die äh, Schlagzeilen in, in, in entsprechenden ähm, nachrichtenähnlichen Publikationen äh, freuen, wenn, wenn, wenn, die ersten, ähm, wenn die ersten islamischen äh, Glaubensverbände freie Schulen anbieten wollen und dann äh, entsprechend äh, Fördergelder auch oder vergleichbare Fördergelder kriegen wollen, dann wird es wahrscheinlich einen Riesenaufschrei Aufschrei geben von denjenigen, die äh, Schulen in Trägerschaft von Kirchen, äh, von, von, von, von, von christlichen Kirchen akzeptieren. Also das ist halt so ein bisschen mein Problem. Aber ja, also ja. situation ich will jetzt nicht immer zu sehr auf diesem Thema auch umreiten. Äh, ich habe da eine gewisse Meinung. Das ist vieles gefühl und äh, ja ich lasse mich da sicherlich auch vernünftig verzeugen ich würde gerne da also ich sehe dass sehr sehr sehr viel handlungsbedarf ist beim schulsystem gar keine frage und das mag auch mit freien schulen gehen da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen das gesamte die situation hört sich aber für mich positiv an erstmal ja. na ja, klar warum nicht dann wären wir bei WP 70, Inklusion. Der Inklusionsantrag nochmal fürs Wahlprogramm. Ja. Ich meine steht ja an. Ja. Ähm, Finde ich gut. Wenn wir das bei ja. Inklusionsschulen daher sollte man sich damit beschäftigen und das ins Programm mit aufnehmen. Ja, da bin ich auch wieder voll dafür. Dann haben wir auch den. 71, der sich da direkt anschließt, die Umsetzung des Inklusions, äh, der Inklusion. Ähm, gut. Ja, also ich finde den auch, kann man zustimmen, sollte man zustimmen. Finde ich gut. Nee, hätte ich dazu nicht. Warum? <lacht> <lacht> ja. Ja, geht halt um die also erstmal natürlich erstmal die, die die die Inklusion kann nur funktionieren, wenn man die Leute entsprechend aufklärt und informiert. Vor allem gerade auch Familien. Ich meine, es gibt, glaube ich, mehr Leute, die sagen, das ist wieder so ein wie wie bei der Windkraftanlage, die bloß nicht in meiner Sichtweite sein darf. Ja, Inklusionsschulen und so weiter, toll, toll, toll, toll. Aber ich möchte nicht, dass mein Kind und das sind halt eben also die Vorurteile der Eltern, dass mein Kind zusammen mit einem schwerst behindert mit einem geistig behindert mit einem irgendwie anderartigen äh, anderartigen andersartig andersartigen Menschen äh, zusammen unterrichtet wird weil mein Kind wird dann ja irgendwie zurückgehalten oder wird dadurch gebremst in der Bewegung, da dass da Aufklärung stattfindet dass äh, die äh, das Personal gebildet äh, fortgebildet wird dass äh, dass die Schulen also daran dass sie da entsprechend begleitet werden, die Lehrkräfte, wie sie, wie, wie, wie sie damit umzugehen haben, wie eben ein integrativer Unterricht stattfinden kann. Und ja, ich glaube, also Umsetzungs-, ich glaube, Dinge. es ist auch die richtige Zeit jetzt dafür. Ja. Weil Stoffvermittlung ist gar nicht mehr so wichtig. Nee. Wichtig ist soziale Kompetenz. Aber wir brauchen noch Gruppen, von denen wir uns Ganze abgrenzen weiter. können. Und das kriegt man halt besser Seine hin, wie man, indem man mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommt und mit Andersartigen. Und vor allem mit Andersartigen. Das ist ja das ist, nicht zu Unrecht das haben wir die größten, größten Fremdenfeindlichkeitsprobleme genau in den Regionen, genau, wo äh, es keine wo Menschen Fremden da sind, die noch nie Fremden begegnet sind. Das ist halt, ja das ist äh, ja. Und Stoff, Stoff kann man sich dann im Internet belesen. <lacht> Ja, dann kommen wir zum Thema Staat und Religion. Ein Trollantrag von dir, WP774. Ja, ich habe... Du willst also Staat und Religion frei halten, äh, voneinander getrennt halten. Genau. Ich möchte aber einen Gottesstaat. <lacht> Darum geht es an dem Antrag, ähm, dass eben alle Religionen gleich behandelt werden und dass eben der Staat und die Religion stärker voneinander getrennt werden soll, dass eben solche äh, Religionsbeiträge nicht mehr über den Staat eingezogen werden. Und sich ja. Das ist der Antrag aus Berlin, der ist, glaube ich, eins zu eins kopiert. Ja, den finde ich auch gut. Das ist halt, was, was man leider bei solchen Anträgen immer wieder betonen muss, ist halt, es ist nicht eine Religionsfeindlichkeit um Gottes Willen. Aber es geht halt darum, dass in dem Bereich, wo Regeln oder ähm, Dinge, für alle Menschen geregelt sind, einfach nicht ein Einfluss einer Glaubensgemeinschaft da sein darf und da sein kann. Und ähm, ja, das muss man halt einfach trennen. Und bestimmte Privilegien äh, sind halt. Also wenn man wenn man der einen Glaubensgemeinschaft sie gibt, dann kann man nicht, äh, ja. dann kann man sie der anderen nicht verwehren und deswegen sollte man das da auch so weitestgehend raushalten und möglichst getrennt halten oder eben gleich. Genau. Für mehr Trennung von Staat und Religion. Ja. Auf jeden Fall unterstützenswert. Meine Stimme hast du. Dann wären wir in der Suchtpolitik angekommen. Wahlprogrammantrag 98. Ja. Das ist auch der Antrag aus Berlin. Zum Thema Suchtpolitik. Der war ein bisschen länger noch. Da habe ich einen Abschnitt rausgenommen. Ähm... Da geht es eben darum, dass ähm, die Suchtpolitik also dass man nicht mehr Drogenpolitik betreibt, sondern Suchtpolitik, dass man versucht aufzuklären ähm, wie kann man oder durch welche Dinge kann man süchtig werden, was passiert, wenn man davon süchtig wird oder was passiert wenn ich irgendwelche Substanzen zu mir nehme oder wenn ich ähm, in Abhängigkeiten gerate dass man aber auch aufklärt, dass es nicht nur stoffgebundene Süchte gibt, sondern auch Dinge wie, weiß ich, Computersucht oder... Internetsucht. Internetsucht oder wer weiß was. Ja. Dass man eben mal auf alle Sachen eingeht und erklärt, ähm, was da passiert. Und das ist auch dieses Schulfach Rauschkunde, was da in Berlin erwähnt wurde. Dass man eben in der Schule quasi beibringt, was passiert, ähm, wenn man Drogen zu sich nimmt. Ähm, natürlich nicht ausprobiert in der schule sondern nur vermittelt Och. worum geht's da und was kann passieren und wenn ich in abhängigkeit gerate äh, wohin kann ich mich wenden wer hilft mir und so weiter ja. dass man äh, da geht es da weiterhin darum ähm, dass man den die drogenabhängigen nicht in einer kriminelle ecke stellt Ja, das ist ja häufig das problem bei der weil dann Rennt man, rennt man sie aus, sie werden dann nicht versuchen, sich Hilfe zu suchen, sondern... also Aus Angst vor Bestrafung. Genau, weil sie Erfolg, Angst haben vor Bestrafung. Und dadurch reicht man sie halt noch tiefer in die Abhängigkeit und in die Beschaffungskriminalität und was man da alles so hat. Und da sollte man lieber versuchen, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, wieder rauszukommen aus ihrer Abhängigkeit, indem man zum Beispiel die die Konsumenten da ähm, nicht, nicht in eine kriminelle Ecke stellt. Ja. Ähm, Jemand, der ein Suchtproblem hat, hat in der Regel genügend andere Probleme. Da, braucht, da, da muss man nicht noch mehr draufladen, ähm, sondern den sollte man helfen. Genau und dann geht es äh, um Sachen wie, ähm, dass Leute, die in Abhängigkeiten sind, eben ähm, die Drogen bekommen können und die auch geprüft sind. Also, dass da keine irgendwelchen schädlichen Substanzen drin sind, außer der Droge an sich. Ähm, also wer schon abhängig ist, dass er sich ähm, vielleicht irgendwie über einen, einen Weg, über einen ähm, Drogennetzwerk, was ihnen da vielleicht hilft, da rauszukommen, ähm, Substanzen beschaffen kann, die dann irgendwie nicht gestreckt sind und nicht irgendwie gepanscht sind, was dann noch gefährlicher ist. Ja. Da ist man halt auch also an den Menschen dran und kann halt auch mit denen in ein Gespräch kommen. Man kann sich um sie kümmern, da könnten Personen sein, die ihnen helfen können. Ist halt Gleichzeitig ist es aber auch eben die Frage, ähm, dass halt eben dieser Zwang. Mh, also ich meine, wir haben freiwillige Selbstschädigung, ist halt, du kannst dich halt freiwillig selbst schädigen und darfst dich halt freiwillig selbst schädigen. Also die Leute nicht bevormunden, aber gleichzeitig halt eben. Hilfe, anzu Hilfe anzubieten, Hilfes Hilfsmöglichkeiten. Die meisten Süchtigen werden, ja, denke ich mir mal, sehr froh sein, wenn ihnen andere Möglichkeiten gegeben werden, wenn ihre Probleme, die sie in eine Sucht geführt haben, ernst genommen werden und sie angesprochen werden und sie eben nicht unter dem Damoklesschwert der Verurteilung wegen Besitzes von oder genau. Handelsmit ja. äh, verurteilt würden oder wenn ihnen das droht. Und dass man auch mal versucht, irgendwie alle Süchte auf eine Ebene zu stellen. Also Medikamentensucht ja. ist genauso schlimm wie äh, die Abhängigkeit von Kokain oder was ich weiß. Ja. Also, ja, ich meine, es gibt ja auch viele andere Süchte. Äh, Magersucht, also irgendwelche überhaupt Essstörungen sind häufig ja auch. Suchtähnliche Verhalten, die Killerspieler, die dann regelmäßig Amok laufen. Ja. Jetzt jetzt geht's schon wieder ins Getrolle. Was? Ich trolle nicht. Nein, nein, nein. ist doch so ein Killerspieler, ne? geht ja. darum geht's in diesen Anträgen, also so. in diesem, diesem Antrag. Ja, finde ich mhm. gut, sehr gut. Der hat mir in Berlin schon gefallen. Ja, eine Passage habe ich rausgenommen. Und zwar ähm, die Passage Schwerstabhängigen konsequent helfen und Begleiterkrankungen verhindern. Ähm, da ging es darum, wie aktuell in, in Berlin quasi ähm, die Hilfe läuft und wie sie besser laufen könnte. Ähm, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, wie es gerade in Brandenburg läuft. Deswegen habe ich den Antrag draußen gelassen, weil äh, was auch immer in Brandenburg läuft, wahrscheinlich wird es nicht das gleiche sein wie in Berlin. Weil Berlin hat wahrscheinlich... Ähm, Mehr mit Suchtkranken zu tun, könnte ich mir vorstellen. Mit anderen Suchtkranken. Nur ja, mit den. Ähm, Wir haben in ländlichen Kranken. Regionen manchmal Nationalsucht. Ja ja. ja. <lacht> Wird uns zumindest nachgesagt. Und hat da sicherlich ganz andere Programme als Brandenburg. Ja. ja. Und von daher müsste man das müsste man mal äh, in Brandenburg gucken. Was gibt es da im Moment für? Hilfe, hm. und wie kann man das weiter fördern oder, oder verändern oder verbessern? Ja. Genau, und deswegen habe ich die Passage rausgenommen, weil die würde wahrscheinlich für Brandenburg nicht passen. Mhm. So. Tja, dann kommt Thomas' Antrag. Präventionsunterricht an Schulen, WP 88. Ja. Ja, das ist ja. Hat er an der Stelle auch den, meinen Antrag auseinandergerissen? das habe ich auch gerade überlegt weil das ist ja auch durchaus durch deinen gedeckt deswegen würde ich da auch sagen ja zustimmen bei 89 freigabe von cannabis zu medizinischen zwecken bist du noch bei dem 88 mhm. Mhm. Ach so das ist der, nee, das ist der ähm, Antrag aus NRW zum Thema Suchtpolitik. Mhm. Oder nicht Suchtpolitik, sondern Drogenpolitik. Also das ist der Drogenpolitikantrag. Okay. Den fand ich eigentlich nicht so schön, weil er diese, dieses Prinzip nicht umkehrt, mhm. also dass er nicht sagt, es gibt Süchte, sondern dass er weiterhin sagt, es gibt irgendwie Drogen und das bezieht sich dann so auf diese Stoffgebundenen Süchte. Ähm, ja, aber an sich ist ja schon okay der erste Antrag, mhm. 89, Freigabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Ja, da bin ich halt eh der, ich bin eh der Meinung, dass auch zu nicht-medizinischen Zwecken kann, aber es ja, ist so harmlos, also, das, das zum einen, also, und ja. Ja. Ist klar, dass man damit nicht Auto fahren darf. Das ist äh, das absolut auch keiner. logisch. keiner, dass das äh, Babys in die Milch kriegen und dass es Kinder kriegen. Das ist aber bei Alkohol äh, und Nikotin genau dasselbe. Und das äh, ja, und da weit negativ. Bei, bei so einem Stoff wäre da kein anderer Maßstab angesetzt. Logischerweise. Ja. Ja. Deswegen ja natürlich. Ich würde noch weitergehen, aber ja. Sucht, äh, Drogen und Suchtprävention? Ja, wie der Thomas, ja, das ja, ist ähnlich wie bei dem, den ich gestellt hatte, der aus Berlin kommt, nur dass es eben der Ennerlieb-Antrag ist. Ja, muss man mal gucken, wie dann da die Stimmung so ist, wie die Konkurrenz läuft, weil das ja läuft ja alles so in Konkurrenz zueinander. Mhm. Na. Ja, also ist auch in Ordnung, ja. Dann sind im nächsten Punkt. Haushaltspolitik. In der Haushaltspolitik. Barrierefreier und maschinenlesbarer Haushalt. Vom MVG. Ja, finde ich äh, einen guten Antrag. Jetzt äh, möchte das äh, also maschinenlesbarer Haushalt. Ja, ich möchte sowieso einen maschinenlesbaren start Und alle Daten geht so ein bisschen in die Open Data Richtung. Richtig auch, nicht nur irgendwie als. Äh, PDF-Dokument möglichst noch eingescannt vom Papier, ähm, sondern in, in, in vernünftig digital verarbeitbaren ähm, Dokumenten, möglichst freien. Also eben jetzt auch nicht ähm, Microsoft Office, was nutzen die Behörden gerade, vielleicht 97 oder sowas, was dann auch nur wirklich weder abwärts noch äh, aufwärts kompatibel irgendwie lesbar ist, sondern halt wirklich möglichst freie Formate. Open Document wird hier vorgeschlagen zum beispiel ja finde ich finde ich so ein guter antrag ja. sollte mit dem open data auch erfasst sein und ja aber speziell auf den haushalt finde ich kann man das auf jeden fall genau so auch noch mal stellen ja dann der nächste antrag unzulässigkeit von globalen minder und Mehrausgaben sowie platzhaltern im haushalt ja das ist denke ich mal auch gut kann man auch so unterstützen. Wir haben in Berlin gerade die Debatte gehabt äh, von den Piraten mit den Schattenhaushalten, das äh, könnte man da vielleicht ja auch sogar noch mitnehmen, was ne, so an möglichen Risiken oder Schulden oder sonst irgendwas an Unternehmen liegen, die äh, der Stadt gehören, die beteiligen, beziehungsweise an denen die Stadt beteiligt ist, wo sie möglicherweise mithaftet, die Kommune oder das Land. Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen unterstützenswerten Antrag. Hm. du guckst ein bisschen skeptisch ja nein, darum geht es ja nicht so wirklich um nie nee, aber ähm, oder sowas. Ähm, hier geht es um die platzhalter aber ja, ich weiß nicht wozu die gut sind also warum man das macht weil man die die post noch nicht abschätzen kann von oder einnahmen und ausgaben von gewissen sachen ja, das, das also ich halte ich auch, mich, glaube auch. ich. <lacht> Tja, also genau, es wäre mal interessant zu wissen, welche Platzhalter, das stimmt schon definitiv. Ähm, bin aber ich, ja, ich bin ja, lasse ich mich auf mich zukommen, was da also, so so Problem Fragen und so. Ja. Sagt mir jetzt nicht, kann kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Dann Wahlprogrammantrag 93. Einführung des doppelten Haushalts und Rechnungswesen auch auf Landesebene. Hm. Ja, ähm, es hört sich für mich ganz vernünftig an. Ich bin allerdings kein Buchhalter, ich kenne mich nicht aus in doppelter Buchführung. Ich habe mal grob so ein bisschen in so eine Vorlesung reingeschnuppert, aber äh, ja, bin ich halt... Einfach mal, müsste mir noch mal erklären lassen, könnte ich deswegen relativ wenig zu sagen. Dann geht es mir ganz ähnlich. Deswegen kenne ich mich auch nicht so wirklich aus, kann ich nicht viel weiterhelfen. Da ist auch nicht mal die Laienbildung, <lacht> so dass ich da jetzt irgendwie einfach will drauf lospöbeln würde. Es gibt eine relativ ausführliche Begründung, die habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, vielleicht erklärt sich das dann. Da hat der liebe MV ähm, ein bisschen Vertrauensvorschluss von mir. So. so, ja. Guckt euch mal die Begründung an. Vielleicht erklärt sich dann das Ganze. Das werde ich auch noch tun. Ja. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ganz schön lang geworden. Ja. Wir haben jetzt 3.30 Uhr durch. Mhm. Was sagt die? Die Aufnahmezeit. Die Aufnahmezeit. Jetzt klappt es am Mikro. Nur ja, nochmal. Anderthalb Stunden drauf. Also eine Stunde 40, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, dann haben, haben wir... 20, dann haben wir drei, vier Stunden. Vier Stunden fast. Naja. Na, dreieinhalb. Dreieinhalb Stunden durch. Dürfte euch, wenn ihr wollt, dreieinhalb Stunden Podcast anhören. Ich hoffe, wir wurden am Ende nicht zu müde. Wahrscheinlich. Jetzt werden wir wieder wach, weil wir wissen, dass es zu Ende ist. Ja. Äh, es war schon ganz schön anstrengend gegen Ende. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr sagen können, ein bisschen ausführlicher darauf eingehen können. Aber oh. dafür sind wir durch mit allen Programmanträgen. Immerhin. Ähm, wir haben so gut es uns möglich war. Ihr seht, dazu was Stellung genommen. Und wenn, wenn wir Quatsch erzählt haben, sagt es, wir erheben nicht den Anspruch unsinnfrei. Äh, und Unsinn for free. Ja. <lacht> das ist, äh, das das ist willkommen. Willkommen. Kritik ist willkommen. Wir haben kritisiert äh, an Anträgen, kritisiert uns äh, für unsere Kritik, äh, kritisiert uns für unser Lob an falschen Stellen. Ihr dürft uns aber auch loben. Ah ja, was man noch sagen kann. Jetzt ja. zum Abschluss bin ich ganz äh, froh, dass wir ja äh, endlich das auf die Reihe bekommen haben, dass die Einladungscodes für die Neumitglieder für Liquid Feedback sind, ja. Weil an vielen Stellen, auch bei Anträgen, die wir jetzt ganz positiv gefunden haben, gibt es so Formulierungsdinger, wo man sich hätte irgendwie was besseres einfallen lassen können, dass es irgendwie schöner ist. Ja. Und das hätte man, sowas hätte man hinbekommen, wenn man äh, frühzeitig irgendwie die Anträge online gestellt hätte, und die dann durch einen gewissen Entwicklungsprozess hätte laufen lassen. Und sowas kann eben Liquid Feedback. Und das ist schön, wäre schön, wenn wir das zum nächsten Mal hinkriegen, rechtzeitig die Anträge dort einzustellen. Einen Monat vorher oder wie lange die Liquid Feedback-Laufzeiten sind und dann eben diesen Prozess zu durchlaufen. Es müssen sich halt jetzt auch viele anmelden. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Jetzt müssen die Leute rein. Ja, ihr müsst rein. Es kann nicht sein, dass mit zwei Zustimmungen jetzt irgendwie eine Quote überschritten wird. und äh, Macht mit, meldet euch bei den einzelnen Themenbereichen an. Auf den Stammtischen, erklärt ähm, den Leuten, wie es funktioniert. Ähm, genau, oder fragt nach, wenn ihr nicht wisst, wie, dann genau. hilft euch hoffentlich jemand. Schmeißt in die Spielwiese sowas rein. Es gibt auch YouTube-Videos, die erklären, wie es funktioniert. Podcasts. Äh, Klabauterkreist hat eine Folge äh, dazu gemacht, wer ja, über die theoretischen Grundlagen was wissen will, gibt es ein CAE dazu, ein Chaos Radio Express, ähm, es gibt Vorträge vom Chaos ähm, Communication Kongress in Berlin, ähm, die sind sogar schon aus Zeiten vor Gründung der Piratenpartei, ähm, ja, also macht euch schlau, interessantes Werkzeug, tolles Werkzeug, gibt gute Möglichkeiten zu nutzen. gibt ganz viel, ganz, ganz viel sicherlich auch noch dran zu entwickeln und auch dran zu kritisieren. Aber es ist, äh, glaube ich, im Moment so ein bisschen das effizienteste Tool, was wir haben, würde ich sagen. Ja, wenn man rechtzeitig die Anträge dort einstellt, dann kann man oder und die Leute seine so seine werden. seine ähm, Prototypen-Anträge da einstellt, dann kann man hinten am Ende was Tolles bei rauskriegen, wenn genug ja, Leute mitmachen. Genau. Und das ist natürlich alle gefragt. Ja, da braucht es natürlich auch Kompetenz. Also äh, Das ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Kompetenz, Kompetenz. Kompetenz, Kompetenz. Also, fuchst euch da rein. Wir sind fast 1000 Mitglieder jetzt oder wir sind über 1000 Mitglieder in Brandenburg. Ähm, da könnten wir echt toll zusammenarbeiten. Und äh, das wäre wirklich, wirklich schön. Ansonsten arbeiten wir jetzt erstmal auf dem Landesparteitag zusammen genau dann sehen wir uns nächstes wochenende luckenwalde in luckenwalde gut jetzt haben wir euch lange genug gelangweilt viel spaß und äh, bis dahin war tschüss, tschüss.